So, herzlich willkommen zur, zum zweiten Teil der Vorlesung Bewegungswissenschaft in diesem Sommersemester. Ich werde hier ein bisschen was erzählen, zum einen über den Fortgang der Geschichte, werde also noch kurz mal nachholen, was wir im Wintersemester gemacht haben, um dann zu erläutern, was in diesem Sommersemester auf dem Programm steht. Dann werde ich euch über Neuerungen berichten in diesem wiederum digitalen und asynchronen Semester, was den Umgang im DigiCampus angeht und ich werde auch noch deutlich machen, wofür ihr hier Leistungspunkte erwerben könnt, beziehungsweise was ihr tun müsst, um diese Leistungspunkte zu erwerben. Okay, in, im Wintersemester haben wir in den ersten drei Veranstaltungen uns im Wesentlichen darum gekümmert, um so terminologische Sachen, was passiert eigentlich, wenn sich Menschen bewegen, wie kann man Bewegungen beschreiben und was ist die Funktion von Bewegungen überhaupt. Damit haben wir dann das Rüstzeug gelegt, um uns mal anzugucken, unter welchen Bedingungen finden denn Bewegungen statt und haben da vor allem biomechanische Randbedingungen uns angeguckt und das auch am Beispiel des Schneesports getan und danach sind wir dann ähm, hingekommen und ich habe euch erläutert, wie das idiomotorische Prinzip funktioniert und wie aus der Sicht der Theorie der internen Modelle Bewegungen kontrolliert werden, nämlich mit einem Prädiktor Modell und einem Kontrollmodell oder Prädiktorsystem und Kontrollsystem, wie dann Wahrnehmung und Handlung und Bewegungskontrolle miteinander verschmelzen. Das waren so die ersten sieben Lektionen, die ersten sieben Vorlesungen und danach sind wir dann dazu übergegangen, uns mit motorischem Lernen zu beschäftigen und ich habe da Phasenmodelle, verschiedene Phasenmodelle vorgestellt und dann gezeigt, was denn eigentlich mit diesen internen Modellen, mit dem Kontroll- ähm, und dem Prädiktormodell passiert, wenn wir lernen und dann sind wir ein bisschen auf so praktische Sachen eingegangen. Was, wie gibt man am besten Instruktionen, wie werden Bewegungen neu gelernt und wie werden Bewegungen optimiert und das war dann das Ende des Wintersemesters und wir kommen jetzt zum Sommersemester und hier führe ich das weiter fort und werde in der nächsten Veranstaltung euch also zeigen, wie man Rückmeldungen gibt, wie man auf das, was man beobachtet hat an Bewegungen, wie man das richtig beurteilen kann und wie man dann die Schülerinnen und Schüler oder Athletinnen und Athleten richtig berät. Dann werde ich auf den motorischen Transfer eingehen, das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte, dass man eine Fertigkeit lernt und in der anderen Fertigkeit besser wird und das ist ja letztlich auch immer die Grundlage von irgendwelchen Übungsformen, die man entwickelt, weil die Übungsformen sind ja irgendwie ein bisschen anders als das, was nachher im Wettkampf tatsächlich produziert werden soll. Und da erwarten wir natürlich auch einen großen Transfer. Danach folgt dann ein Kapitel, in dem ich erläutern werde, wie die motorische Entwicklung, wie man entwicklungsgemäß, ja, Motorik kontrolliert, aber auch eben Bewegungen beibringen kann. Es ist nämlich nicht so, dass die Dreijährigen, die Achtjährigen, die 15-Jährigen und die 70-Jährigen alle nach dem gleichen Muster irgendwas beigebracht bekommen können, sondern da gibt es natürlich erhebliche Unterschiede und auf die werde ich dann im Detail eingehen. Und danach schwenken wir dann etwas rüber zu eher theoretischen Geschichten, nämlich dass ich zum einen mal ältere Motoriktheorien erkläre. Das ist zum einen deswegen sinnvoll, damit man so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieser ja, jetzt aktuellen Theorie der internen Modelle kennenlernt, wie sie sich so entwickelt hat und zweitens ist es auch so, dass im Staatsexamen gerne auch noch mal ältere Theorien abgefragt werden, weil auch nicht alle Aufgabensteller im Ministerium mit den allerneuesten Theorien vertraut sind. Jo, Und dann geht es noch ein bisschen um implizites Bewegungslernen, wo man also Bewegungen lernt, ohne dass die Aufmerksamkeit auf den Lernvorgang gerichtet ist und wie man Bewegungssequenzen lernt und zum Schluss gucken wir noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ich werde thematisieren, wie man Lernen und Üben von Bewegungen verbinden kann mit einem Training der konditionellen Fähigkeiten. Jo, und dann sind wir auch schon am Ende. Ähm, in diesem Semester wird es so sein, dass wieder ähm, im DigiCampus die wesentliche Organisation stattfindet. Ich werde aber diesmal nicht über das Forum irgendwelche Links nach YouTube geben, sondern ich habe die Erweiterungen, die die Uni Augsburg inzwischen gekauft hat oder, oder sich zugelegt hat, also dieser DigiCampus beruht ja auf Stud IP. Und StuttIP ist im Prinzip eine kostenlose Software, insofern hat sie sich das nicht gekauft, sondern nur implementiert. Ähm, das nennt sich Coursware und diesen courseware reiter den kann man umbenennen und den habe ich jetzt auf youtube Links umge umgestellt. Das ist vielleicht gar nicht so perfekt, weil inzwischen steht da auch ein bisschen mehr als diese YouTube Links, sondern es sind Kursmaterialien. Vielleicht ändere ich das auch noch mal zu Kursmaterialien und wenn ihr dann auf, in der Veranstaltung auf diesen Reiter YouTube-Links klickt, dann kommt ihr zu einer Seite wie der, die ihr hier gerade seht. Dort sieht man schon ein Abbild der YouTube-Links und man sieht hier so Kamerasymbole und diese Kamerasymbole führen direkt zu den YouTubes. Die euch also die Vorlesung, die ihr euch angucken könnt und die Folien stehen gleich nebendran und die könnt ihr euch dann da runterladen und als zusätzliche äh, Service haben wir hier unten ein paar Testaufgaben, die ihr euch angucken könnt und die ihr beantworten können solltet, wenn ihr aufmerksam gelauscht habt. Okay, ähm, Leistungspunkte gibt es für die, das Bestehen der Modulabschlussklausur am Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters, also entweder im Juli oder im August 2021 und die, es wird noch eine zweite Klausur angeboten werden, die startet, äh, findet dann vor dem Start der Vorlesung im Wintersemester statt, also wahrscheinlich Anfang Oktober 2021. Die Klausur besteht aus MC-Fragen, vermutlich 33 Fragen zur Vorlesung, darunter eben auch ein paar Fragen aus den Modulsportarten Leichtathletik und Skifahren. Okay, ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu der Vorlesung, gerne einfach ins Forum die Frage schreiben. Ich werde mir das Forum mindestens einmal die Woche angucken, um zu sehen, ob da sich was getan hat. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, oder mich sonst wie erreichen. Genau. Das kriegen wir irgendwie hin. Und ansonsten wünsche ich dann viel Spaß mit der Vorlesung. Bis denn. So, Aufnahme stoppen.